Vor jede Kiste kommt noch ein Schild. <lacht> ja, pass auf, ich mache das noch. Das <lacht> <Nein>. <lacht> Was ist das für ein Geräusch. Ach, das wie ich das ist mein jetzt. So, da wir sowieso eine sehr hohe sterbequote haben, sage ich jetzt einfach mal, wir hacken einfach Holz und bringen das einfach hier rein. okay. <lacht> Dann haben wir wenigstens irgendwie, wenn wir irgendwann verrecken Also bald. Ja, einfach jeden Baum ab, den du siehst. Okay. Dann geh mit dem, wenn ja ich ganz linke Kiste war halt, glaube ich, wo schon ein bisschen Holz drin ist. Okay, mit Gott. <lacht> wenn stehe wieder auf und hack weiter. bin nee, ich wieder zu Hause. Ey. Ja passt. <lacht> was? was? was denn? Warum triffst du in die Tür nicht? Ey? Sie, sie ist so klein. Also der baumann der muss betrunken gewesen sein, als er die gebaut hat. Er hat bestimmt irgendwelche stimulanten Bären gefressen, und hat dieses Machwerk hier gemacht. Da gut aus. Ach die Boxen meinst du? Ja, ich meine das ganze Gebäude hier, aber. Das ist das Machwerk eines Wahnsinnigen. <lacht> Ihr es aus wie in Minecraft. Ah, ja. oh, ich hab Bären, ja. Oh, ich auch. Ich muss ich jetzt beweisen, wie viele Bären du hast oder was machst du da? Ich will das mein Inventar. So, weißt du was? Ja. war meinst du mich? Aua! Gott! was tust du da ja, Ah. Ich glaube, mein Spiel ist okay. abgestürzt. <lacht> Warum Sterb du, nämlich jetzt wie ich sterbe? Was für ein der ja. Ich komme gerade jetzt. Oh Au, Gott, <lacht> Wo musst du denn da für die Scheiße? <lacht> du hast voll ins Wasser gekickt, ey. <lacht> oh. Ja, hab ich denn schon wieder so einen Hunger. Nein, Henk! <lacht> er hat Henk getötet. Revanche. Der hat sich Oh Gott, <lacht> der hat das jetzt beschweigt. Ist der Level 1, 4? Oh Gott. Nee, Level 4. So greifen wir das Vieh überhaupt an <lacht> wer auf den Nerven geht <lacht> greifen Sie auch Leute in der Bahn an oder oh, da kommen her du blödswich ich hau dir in die fresse in den fuß mein gott hat der schwanz eine reichweite ja, wir müssen als stamm angreifen oh. ich hab der fast schwanz wir sollten das Vieh nicht von hinten angreifen oh das ging schnell ich hoffe er heizt sich nicht jedes mal hoch irgendwie ich würde mal sagen wir machen dem gar keinen schaden aber okay ich habe ich doch noch gar nicht angegriffen du blöß ich schon Und wenn das ja den ganzen tag dauert wir kriegen das er ja, könnten wir ewig von leben von dem Vieh. Ja genau. Ich, wollte, ich müsste meinen Speer machen, ja. dann könnte ich dem der Vieh in die Fresse werfen. Genau. also tot. Müsste eigentlich, wenn ich dem das in den Hals werfe. <lacht> ja, aber nur zwei Leichen hier direkt am liegen wo sind unsere kisten die ich hier gebaut habe ich habe die nicht warum sind boah weil ja gerade abgestürzt ist ich äh, ist eine kiste draußen also ja die war schon vorher da war jetzt abgestürzt wird halt nicht gespeichert oder was nicht auf den arm ja, was er gemacht? Ein Speer? Ja. Mach ich mal auch einen. Der Speer, ich werf das wieder dem voll in den Hals, Alter. Was? Wenn das wieder nicht umbringt, dann habe ich keine Waffe mehr. <lacht> <Das> ist... <lacht> mein Gott, warum liegen denn hier drei Leichen? Finde <lacht> ich. Das alles. Okay. Das ist, das ist der Daniero. Und daneben ist noch mal der Daniero. Und hier bin ich noch mal. erinnern lass erstmal die auf den werfen ne? und dann <lacht> so lasst euch nicht abschrecken von den leuten die gefallen sind aber natürlich loskommen ich versuche den das in den hals zu werfen okay mach ich mach auch wie wirft man noch mal bei mir ist rechtsklick einfach Ich hab getroffen. Ich auch. Gekackt. Ich habe Ich geklatscht. Mich auch. Müsst, müsst ihr denn nicht langsam irgendwie verbluten oder so? Warum lebt denn das Vieh immer noch? Oh, läuft so behindert, oh, oh Gott. <lacht> so, unsere Speere sind schon mal weg. Ja, die hängen noch in seinem Hals. Kann das Vieh jetzt nicht mal verbluten? Er hat halt sperren in seinem Hals. Bist du noch am Leben? Ja, ich habe nicht weitergekämpft. Hallo? Ich habe nicht bis zum Tod gekämpft, tut mir leid. Wie <lacht> kann der der halt so stark sein? Das ist doch nur Level 4. Warum sind denn hier zwei Leichen im Wasser? Ich, ich habe nicht gestorben. Ich glaube, der hat dich so hart geprügelt, dass du zweimal gestorben. <lacht> ich glaube, das eine ist hier, weiß ich nicht. Ja, genau, so können wir die Leichen loswerden. Genau, ab ins Wasser damit. Das machen jetzt wie die Italiener. <lacht> Bist du bei den Fischen? jetzt ganz viele Leichen da. Gerüchten zufolge sind in diesem See Dutzende Leichen begraben. Hier ist noch einer. Ich glaube, das bin ich, oder? <lacht> ja, bin ich. ich schick dir mal oder? Pack ja. ihn da rein zu den anderen. <lacht> das sieht voll gestört aus, <lacht> Ja, wenn noch mehr kommen. Gib um, ey. habe ich ja irgendwann unter meinen vielen Sachen was das viel töten kann. <lacht> Wir ich habe einen Steinpfeil. Stein er ist mir eine Steinschleuder. Ich habe einen Steinpfeil. Nämlich hast du Mistfähig. Treffe ich denn überhaupt? Ich glaube nicht. Getroffen einmal. So, ich habe noch 35 Steine. Du kannst mir nichts. Geh weg! Kopfschuss! Naja, verdammt, verdammt. Ja, je weiter du mich wegschleierst, desto weiter bin ich von dir entfernt. Verdammt! Der kommt hier hinterher! Ah, Gott, der ist voll gruselig! Nee, pass auf, da sind diese komischen Vögel schon wieder. Da bin ich wieder. Er hat sich auf die andere Inselnseite <lacht> geprügelt. Ja. Die Vögel greifen mich schon wieder an. Er hat mir eine Stimmberge geklaut. Verpiss dich! Ah. Was ist das denn für mich? Was ist das da den denn für ein Vi is denn Was ist das denn? Was? Äh. Uh... Ich weiß nicht, wo du bist, geh weg von ey, lass mich nicht in Ruhe! Hier ist irgendein Dinosaurier mit einer Rüstung. Ja, warte, ich komm. Ich hab gekackt. Tech Parasaurus. <lacht> oh Gott, was ist denn die alles für am um rumlaufen, ey? Boah, ey, die beklauen mich die ganze Zeit. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich geh doch mal weg, ey! Boah, ey. <lacht> ey. Lass mich nicht in Ruhe. Geh weg. Boah, ich hasse das. Ey, ey, die haben mir jetzt mein Fleisch geklaut. <lacht> Boah, ihr ja. blöden Vögel, verpisst euch. Welches ist am frustrieren? Ja, ich laufe die ganze Zeit weg, aber die verfolgen mich immer noch. Boah. <lacht> Ey, jetzt geht doch mal weg. <lacht> ey, die verfolgen mich die ganze Zeit. Ich werde die nicht los. Er wird er mich verarschen? <lacht> ich bin gleich tot, ey. Jetzt geht doch mal weg. <lacht> ey, der Daniel ist da oben, ey. Hilfe da. Hüße. Ey, knüppeln knupp mich jetzt zu so Tode. Jetzt kannst du in die andere Richtung. <lacht> ich sehe dich nicht. Hüße. <lacht> Ich will auf dich zu gehen und du gehst die genau in die andere Richtung hier. Jetzt Komm her. Boah, jetzt geht mal weg, ey. Mistviecher, ey. Boah, ey. <lacht> Hätten wir uns mal ein Dach gebaut in machst. Haus? <lacht> Hätten wir solche Probleme nicht. Aber... Die Nerven übelst, ey. Geh unter ich Wasser. Ich, ich, ich habe gebrochene Knochen, ey. Warte, ich um meine Steinschäden anschiebe <lacht> Okay. So hey, hey, hey. getroffen. <lacht> Renn. Rennen, hey. Ich bin doch gar nicht bei dir. Soll ich denn rennen? Nicht du dieses riesen Viech, das ich ja versucht zu bekämpfen. Hey. soll vielleicht nicht in meiner Nähe bleiben. Ich kämpfe immer noch gegen das Viech. Versuche es jedenfalls. Ich habe Pfeil und Bogen, Daniel. Ja, und schießt damit. Ich versuche den Kopf zu treffen. Ja, hab getroffen. Oh Gott. Oh, oh Gott, bin ich weit weggeflogen. <lacht> oh, da kommt er. ins gesicht in den hals Autsch. meine schleier ist kaputt ehrlich <lacht> mein gott wieder alles hier kaputt haut während er auf mich zurecht. Tja, ja wie weit kannst du mich verfolgen ne? ich renne bis zum ende der welt das meine leiche ist irgendwo im Wasser gelandet. Gott, oh Gott, sein Kopf glitscht voll durch den Boden durch. Ich sage für heute noch gar keinen Fortschritt gemacht. Das wird Neues. Ich glaube, ist einfach ein ziellos die Gegend. Ich rechne schon damit, leicht zu sterben. Oh Gott, Fallschaden bin ein mächtiger Jäger, mit einem Pfeil, der voll scheiße ist. Ich habe gebrochene Knochen und bin leicht tot. Wovon, wovon jetzt schon wieder von deinem <lacht> Übergewicht oder was? Ich werde jetzt auf den Pizzeratops schießen. Macht da. mich. Aber ich kann schneller laufen als du, ich habe keine gebrochenen Beine. Aber warum ist es denn hier überall so heiß, ey? Ich glaube, das nennt sich Natur dann. Boah, du bist so eine Art von Typ, der erstmal in der Natur ist. Warum sind hier überall Insekten? Gibt's hier keinen, haben die noch nie was von Fliegengittern gehört? Ich bin ein Naturbursche. Alter, bist überdramatisch, findest du nicht, ey? Jetzt kann ich deinen verkackten Leichner mit mir rumschleppen! Ey. <lacht>